Also, ich bin Robin Schwenzfeier. Ich bin von der Rennbuckel Realschule und äh, an unserem Tisch äh, kam öfters auf, dass die, die, dass die Politiker sagen, ja, es ist ja scheiße, dass ihr Schwenz dann äh, an diesem Freitag in der Woche, dass ihr einen ganzen Ta äh, Schultag dadurch verpasst in der Schule. Und unser Lehrer hatte eigentlich eine sehr gute Idee. Er hat gleich bei unserem Rektor für den äh, nächsten Fridays for Future Tag eine, eine Exkursion ähm, eingereicht und unser Rektor hat die freigegeben und hat uns damit äh, hier direkt äh, zum Marktplatz gelotst als ganze Klasse und dann konnten wir daran teilnehmen und niemand musste schwänzen. Alle waren glücklich, Lehrer, Schüler, alle die Demonstranten. Äh, ich denke, das ist eine gute Lösung.